Putzt Waben in der Fabrik. Obwohl nur acht Stunden im Arbeitsvertrag steht, arbeitet sie eine Zwölf-Stunden-Schicht. Gern würde sie mehr Freizeit haben, doch der Bär ist da sehr strikt. Alle müssen ihr Bestes geben, denn mit Faulheit wird das nicht. Und der Bär brummt: Seid nur fleißig, meine Bienchen, dann verdient ihr weiter Geld. Wer viel arbeitet und viel leistet, der ist ein Arbeiterheld, schaut nur mich an, ich bin so fleißig, verdiene zwei Millionen Euro pro Jahr. Wenn ihr weiter so fleißig arbeitet, ist bald für euch so, na klar. Alex, die kleine Biene, steht auf jeden Morgen, Tag um Tag. Schrubbt Überstunden, keine Freizeit, Urlaub gibt es nicht und das Leben, das ist sehr hart. Ein Jahr geht ins Land und Alex ist auf die Steuererklärung gespannt und wundert sich, so oh Schreck, es ist ja weniger Geld, das ist verhext. So summt Alex. Ich bin doch fleißig, ich Bietchen, ich arbeite doch für Geld. Es hieß doch, wer viel leistet, der ist ein Arbeitsheld. Ich schau den Bären an, der ist so fleißig, der hat doch zwei Millionen pro Jahr. Ich bin doch auch so fleißig, Wann ist denn nun mein Reichtum für mich da? Alex, die kleine Biene, kann die Welt nicht mehr verstehen. Frag den Bären, sag, wie machst du das, wie kann denn nur dein Reichtum entstehen? Der Bär lacht, sei fleißig, je mehr du schaffst, je mehr verdiene ich. Doch wenn du glaubst, das Geld ist für dich da, nein, nein, das ist für mich. Da brummt Alex. Ich hab's verstanden, du schopft so fleißig bist du nicht. Du verdienst kein Geld, du nimmst es dir nur, die Arbeit, die mach ich. Ich werde dich jetzt besteuern mit 90% Spitzensteuersatz. Beitragsbemessungsgrenzen gibt's nicht mehr und für mich einen 3-Stunden-Tag. Das Steuergeld wird umverteilt an alle jeden Monat bedingungslos. Wir fördern nur erneuerbare Energien und der ÖPNV ist kostenlos. Spekulationen sind out bei der Bank, der Finanztransaktionssteuer sei Dank. Wohnraum für alle ist ein Menschenrecht, die Häuser denen die drin wohnen ist nur gerecht. Und der Bär summt. Alex ist nun nicht mehr fleißig, sie malt und lacht und spielt Klavier. Dies Leben ist auch ohne zwei Millionen schön.